Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1021 Euro angefangen. Inzwischen bin ich bei 2053 Euro. und Cent. Das entspricht einem Gewinn von 1032 Euro und einem durchschnittlichen Gewinn nach 11 Tagen von 77,28 Heute folgt Tag 12. Hier ist meine Staffelung, ich beginne mit 25 Euro, 63 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben einige sehr wichtige News im Australisch-Dollar, britisch Pfund, US-Dollar und kanadisch Dollar. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und der Tagesnews. Ich trade 60 Sekunden bis 2 Minuten. Und mache zwischen 2 und 5 Trades. Ich steige im US-Dollar-Cut ein. Und gleich nochmal. Das sollte jetzt in den nächsten Sekunden wieder fallen. Ich steige nochmal ein. Aktuell sieht es gut aus. Alle Trades sind im Gewinn. Und der sinkt noch weiter. Die ersten beiden Trades im Gewinn. Noch 20 Sekunden. aber ein Pat das ist egal, das heißt ich habe einen Gewinn von 66,88 Euro, das kann sich sehen lassen, bis 31.12. könnt ihr noch von meiner KRONE Aktion sparen, profitieren und, und bis zu 849 Euro sparen, ihr ja, erhaltet einen Videokurs gratis plus 10 oder 20 Skype Stunden. Ab 1. Januar gibt es diese beiden Kurse nicht mehr, die werden dann durch einen Videokurs ersetzt. Über Proker-Anmeldung spart ihr noch 250 Euro bzw. 150 Euro. Ratenzahlung ist auch möglich. Aktuell haben sich 16 Kunden schon angemeldet. Also wartet nicht mehr allzu lange. Bis zum nächsten Mal ein schönes Wochenende. Bye, bye.